Ja, hallo, und da sind wir wieder zurück. Äh, hier ist die Tia, Corvillage Sorcery. Und äh, hier ist der zweite Teil, die Versprochen von Child of Light. Oh, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, diese äh, Geschichte mit dem Schwert, den Kampf, ähm, das habe ich äh, ja nicht, nicht ganz verstanden. Ich denke, da muss ich in mein altes Video dann vermutlich nochmal mal reingucken. Oder ich hoffe einfach darauf, äh, <lacht> ja, äh, dass mir das vielleicht nochmal mal erklärt wird. Oh Vater, wann sind wir endlich da? Gut, Was ist dein Vater, Aurora? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Eingelegt. Ah. Um. Okay. Fun, very good. Okay. Ja. <lacht> hey. Okay, okay, okay. Kann ich hier irgendwas bestimmen? Nope. Finn Hm. Gucken wir mal. Lichtstrahl, ein mächtiger Lichtstrahl mit einer Chance von 10%, die avisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Ah, okay, I see. Ähm, erhöht die maximale ähm, MP dauerhaft äh, um 1. Und Sternlicht, ein Blitzlicht gegen eine dunkle Kreatur. Licht ist eine starke Waffe, bla bla, okay. Ähm, hier kann ich noch nicht weiterkommen. Magieresistenz. Bah, das ist schwierig. Ach oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich jetzt die Frage der Fragen. Aber ich ähm, werde wohl als erstes mit den Lichtstrahl anfangen. Ja. So. Okay. Habe ich noch was? Nein, habe ich nicht. Habe ich doch? Habe ich nicht? Nee, habe ich nicht. Oh Gut. Genau wie kam Kame. Hier habe ich nichts mehr, was ich abernten kann. Stimmt, bin ich steht da. Wohin geht eigentlich? Schon jetzt zum alten Sofa. Da fällt doch eben schon gerade. Mhm. Mhm. Und der ist gut. Ja, ganz schön. Ich mache es fertig. Oder kann ich einfach so weiter? Ich kann einfach so weiter. Lever. kommt. Okay. Ah, das ist doch gut. Okay. Mhm. Boah, ist das gemein. Okay, natürlich. Handeln, Liebe. Ich nehme... Ist egal. Wow, geil. Ha, ah, guckst du... Scheiße, du ist nix, was? Okay. You, sir, are dead. <lacht> ich bin so gut. Yeah, yeah, yeah. Setzen. Okay. Oh, Moment, ähm, ich habe doch noch mal einen Punkt. Ah, erhöht die Magieresistenz dauerhaft auf 5, wäre auch nicht verkehrt. Erhöhung die Ma der maximalen MP dauerhaft auf 1. Und ein Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Licht ist eine starke Waffe, das wissen wir schon. Ähm, machen wir das hier mal. Stärke. Stärke bräuchte ich eigentlich auch. Äh, finde die Seherin mit dem leuchtenden Blick, sie weiß dir okay. Mhm. Nun gut. Ich fertig, Alter. Oh. Das ist so gemein, zwei gegen eine. Oh, nein, nein, nein, nein! Sehr gut. Ja, die haben keine Chance gegen mich. Super. Aber ich befürchte, es wird nicht lange so bleiben. So. Weiter. Teiltonikum. Sehr gut. Okay. Gut. Aha. Wie geht es hier Ah, okay. Da ich jetzt momentan ja nicht wirklich. Ähm, irgendwelche Verletzungen habe, brauche ich das nicht mehr. habe. Komm, komm. Komm. Ja, weiter. Wenn Ich Komm. nachgeschaut, wie das Komm. Komm. Komm. Komm. Komm. Komm. so Komm. Äh, dunklen Komm. Komm. Also, jetzt hier einfach, ob ihr auch alles gut sehen könnt, aber ich denke mal, ich werde es sowieso nachbearbeiten. Von daher, das sollte schon gut rüberkommen. Okay. loslassen. habe ich keine Angst. Zwei Stücke. Okay, handeln. Ich mach mal... Das mit diesem Lichtstrahl wow 14 das war gut ich glaube ich muss mal wieder hier so ein bisschen rum okay. Die Kämpfe, die sind so ein kleines Handeln, verteidigen, nein, machen natürlich einen Hieb. Damit habe ich ihn eigentlich schon, ja, damit habe ich ihn gefällt. Wieder eine Stufe. Ja, das ist, könnte schon ruhig ein bisschen schneller gehen irgendwo. Könnte so. ich kann hier auch ein bisschen ärgern. Ähm, aber ich hätte doch hier eine Stufe mehr. So, gucken wir mal. Aufwertung Stärke. Erhöht die Stärke dauerhaft auf 2. Ich denke, das sollte der Weg sein. Ähm, Sternlicht. Genau. So. Okay. Hier ist alles soweit gut. Ich gucke gerade äh, nach meinem Status. Kommt doch garantiert vielleicht runter, wenn ich hier unter ihr durchlaufe. Da bin ich mir fast sicher. Könige ist nichts. Ah, wir sind schon ein Stückchen weiter. Okay. Come on. Come on. Ich will weiter. Come on. Da tue ich nichts. Darf ich bitte weiter? Hilf mir, Aurora! Nichts leichter als das! Steine im Boden, die wachsen doch nicht. Ach, Hallo. Warte, dich haben wir doch gesucht. Bleib doch mal stehen! Meritsche, bleib stehen! Haben wir haben die doch nicht gesucht. Ich dachte. Hm. Einige Gegner sind anfällig gegen Magie. Ach, Magie habe ich jetzt aber momentan jetzt nicht zur Hand. Ähm ich... Äh, ich hau... Ich hau wieder. Mensch, ich dachte, ich hätte schon die die gefunden. Ich dachte, das wäre jetzt für diejenige... Das ist sehr schade. Also ich dann zumindest nicht die Kontaktperson <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Was willst du? Gevatterin, ha? Oh. Ich habe ihn vergessen, auf Leertaste zu drücken. Ich dachte immer, das irgendwann muss ich doch jetzt mal anfangen. <lacht> Was ist denn hier? Das hat sie... <lacht> Wir sind ein gutes Team. Gut. Schade, aber ich meine, sie sah wirklich wie eine Lichtgestalt aus. Äh, ich dachte tatsächlich, sie wäre unser Freund. So, ich Keiner weiß warum. Ah, guck mal. das. Ist Weiter. Oh. Ein Ukuli. Äh, befestige Ukuli an Ausrüstung, um die Charakterwerte zu steigern. Ähm. Dann würde ich doch mal sagen. Äh, wie macht man das jetzt? Ähm. Wirkstenszonen Zonen haben. Hm. Ah, okay. Gut. I. Passt schon. Oh. Hier hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich da so einfach runterspringen sollte. Immer lieber so den sicheren Weg. Hopp. Ah, okay. Einer Stimme Halt. Nope nope, nope, nope, nope, nope, nope, Durch diesen geschwinstischen Ort? Da muss hier leider recht geben. Du hast wohl keine andere Wahl. Also oh, ja, ja. Ich bin einmal drauf auch reingefallen. Das ist jetzt ein zweites Mal, dass Ja, au. Okay, ähm, ich nehme Dette und dafür nehme ich Sie, genau. Finger, Finger, Finger. Okay. Adios amigos. Oh. Boah, das war ein fieser Hieb. Das ist... Okay. Ich denke mal, wenn ich jetzt ähm, auf ihn einhiebe... Und wenn ja 18, der hat ja überhaupt keine Chance. <lacht> Very good, yes, yes, yes, see. Hmm. Ah, achso ja. Kann ich nicht also wahrscheinlich hier so, komm, komm, komm, komm, komm, komm und war hier bläst etwas aus der Decke, nicht ok ein bisschen ein bisschen Aurora Wir müssen sie öffnen, und zwar ist nun Oder wie? Für oben. Im Bäckermonster. <lacht> ähm, ist die Frage, eine Frage, eine Frage, eine Frage das Teil eventuell hier rüberziehen. Das wäre ja... Ich würde schon sagen, dass ich rüberziehen muss. Weil hier komme ich definitiv ja nicht weiter.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 好! Oh. So. Hinauf. Kannst du es mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dahin tragen. Jo, das wäre nicht verkehrt. Aurora, erleuchte die Okuli. Wett. Lass es mich mal wagen. Okay. Gut. Wie ihr vermutlich im Hintergrund hören könnt, meine Babys sind wieder aktiv. Was glaubst du? Schmoren sie in diesen Behältern? Doch ja, keine Kinder. Oh nein. Vielleicht gar ihre Eltern? Was nicht, was von ihr redet. Müssen da oben hin, Das ist schon mal klar. So. Da unten da ist jetzt auch einer von der Sorte. Den nimmt ich mit dir runter. So, weil jetzt muss ich hier noch mal ähm, die Box äh, rüberschicken. Und dann kannst du wie auch weitergehen. So. Uh, vereinte Okuli, um stärkere Oculi uh, herzustellen. Drücke... Uh, okay. Aber ich kann ihn jetzt... Auswählen. Aber ich kann halt momentan nicht wirklich was tun, gell? Okay. Okay. Sollte die dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt hier runter. Oh, der wird jetzt schon wieder bergab. Na, so. ja, aber nur zwei. So, dann wollen wir mal. Ah, okay. Ich glaube, es hätte mich noch schlimmer treffen können. So, handeln. Ähm, ich werde mich mit Lichtstrahl... Dauert länger, aber ich glaube, damit kriege ich ihn besser weg. Oh, oh. Mach ihn fertig, Mietje. Ah, okay. Hätte ich dann schon gehofft, dass... Oh Gott. Okay, jetzt bin ich dran. Dann würde ich mal sagen, ich gebe Ihnen einen Hieb. 10 Points, okay. Diese Benji oder was immer es ist das. Ich ist zwar auch sehr mächtig. Aber... Ähm, diese Gargoyles, die sind, glaube ich, noch um einiges äh, schlimmer, sage ich mal. Äh, sie werde ich auch versuchen mal... Es ist einfach nur mal ausprobieren. Wie die Okay, bei ihr muss schneller sein. Okay, ein Hieb. ha <lacht> Uh. Okay. Hätte ich jetzt zwei Gargoyles gehabt, das wäre wahrscheinlich etwas schlechter ausgegangen. So. Da, schließt offen. Das ist gut. Aurora, sei bloß auf der Hut! For what? Oh! Kann ich da irgendwas machen? Da oben? Ähm okay, wir müssen nach oben. Das, das ist schon mal so gut wie sicher. Ich musste eben übrigens ähm, nochmal das... Äh, endlich, wir sind an unserem Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber, ganz subtil. Hm. Hinter Glas brachte mich gemeines Ränkespiel. Genau. Ähm, meine Festplatte war dicht, deshalb konnte ich nicht weiter aufnehmen. War ein bisschen doof gewesen. Ähm also ich habe, Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ah, okay, ich verstehe. Ähm... 90 GB kommt man natürlich nicht sehr weit, wenn man nicht frei hat. Okay. War das gut oder war das schlecht? Und deshalb kann ich so viele Teile durchspielen. Nach zwei Teilen ist im Prinzip Schluss, dann muss ich das Ganze nachbearbeiten. Ähm, ich brauche definitiv einen neuen Laptop. Das ist kommt befreit äh, kommt und befreit mich aus meinem Exil. Das machen wir sehr sehr gerne. Also ein Gaming Laptop kostet ja auch schon ganz gut seine ab 800 Euro fängt's an. Das habe ich momentan nicht. Wer wagt, sich der in der Nacht zu widersetzen? Ich nicht. Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Wie kann man so gemein sein? Nein! Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint es real, die wollen unseren Tod. Ich befürchte aber... Okay, ähm, ich denke mal... Nur mit Handeln? Äh, Heap? Oder, ne, Äh, pfff, we try it. <lacht> oh, ich <lacht> hab's wieder in der Abwehr. Nein, das wird wehtun. Oh. Oh. Oh. Okay. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hier muss ich schnell sein. Das tat weh. Oh Gott. Es geht nicht. Okay. Okay, der wird mich fertig machen. Der wird mich fertig machen. Oh. Okay. Das... Ich kann doch nicht noch irgendwas machen! Verdammt, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt. Das, das, wird, das wird mich nicht mehr retten. Das ist das Problem. So. Weil ich dachte, ich könnte nochmal äh, aufladen. Ich habe ja hier so... Ähm, Verdammt, ich hätte aufladen können. Ähm, ich wollte sagen, ich habe ja eigentlich Heiltränke. Das wird mich nicht mehr retten. Ja, ja ich bin doch durch. Tränke... Ähm, wäre gut, nämlich. ich. Ich hab's doch genommen. Hieb. Nein, Hieb brauche ich gar nicht. Doch, ich kann nur Hieb nehmen. Hieb oder Verteidigung? Das ist. Das hätte verdammt in die Hose gehen können. Das sage ich euch mal. Du meine Güte. Yay! Gut. Ah, Magie Staub, Sehr schön. Das ist Aurora, gute Frau. Madame, im Traum gefangen hält mich dieses Land. Doch bin ich bereit, nun zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator, Umbra, blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreift, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red ich so fad, fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemoria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Ton davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befrei Sonne und Mond, damit das Licht um, äh, uns wieder äh, lacht. Ich wollte sagen, scheint. Nein unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Ignaculus, euch zu helfen. Ein Käfer groß wie eine Nadel? Zu wenig, wie ich finde. Die Gestern zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Wunder, welch Erstaun. <lacht> ich fliege wie eine Fee, als wär es nichts. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf den Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von Dannen ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, und wofür ist sie gut? Ich hör doch nicht, Kind, sei auf der Hut. Leb wohl. Warte aber, ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Klar, ähm, wir haben jetzt die Dame gefunden und wir haben jetzt hier wie Tinkerbell süße kleine Flügelchen bekommen. Und äh, wir müssen wieder zurück an den Anfang. Das kommt aber dann äh, im nächsten Teil. Da gucken wir dann weiter. Ich hoffe, es hat euch so ein kleines bisschen gefallen. Ähm, vielen Dank fürs Anschauen und äh, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.